Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Abschlusspräsentation im mechatronischen Projekt. Also, wenn die Experten bei Ihnen vorbeikommen, Sie haben da immer nur so zwei, drei Minuten Zeit, Sie haben Ihnen ja geschrieben, Ihr Projekt kurz vorzustellen. Dann kommen noch ein paar Fragen, dann muss die Gruppe eigentlich schon weiter zum nächsten Projekt. Oft niemand gleich mitkriegt, wenn die Maschine steht. Und der Monitor wäre dann äh, bei KS Metall, also bei der Firma, für die wir es gemacht haben, wenn die dann so also ein Entwickler, der halt dort ist, im Büro und der wird es dann gleich sehen, wenn jetzt die Maschine steht. Dann blinkt da halt das rote Licht Wir haben hier äh, ein System aufgebaut, was. Ähm, mit einer Kamera auf die Straße gerichtet ist und dort die vorbeifahrenden Autos nicht nur ziehen kann, sondern auch unterscheiden kann, ob es äh, Personen, Autos, Trucks oder Busse sind. Oder sogar, äh, wir haben auch Motorräder schon erkannt. Ähm, und das alles in Echtzeit und das live in eine Cloud überträgt. Bei unserem Projekt geht es darum, wir haben im Automatisierungstechniklabor hier am Standort Göpping einen Roboterarm stehen.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 hier unten eingefügt. Sobald wir die Fahne drin haben, reagiert der Sensor und hier zieht ein Vakuum an, damit es schön festgehalten wird. Das einmal starten und ablaufen lassen. Ja, also wir haben ein Datenerfassungsmodul mit der Firma ADS Tech zusammen erstellt. Das Datenerfassungsmodul soll die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit